Hey Leute, willkommen zurück zur zweiten Folge von METRO 2033, Wer den Titel lesen kann, ist klar im Vorteil, wir haben vorher noch das Journal geholt, letzte Folge und jetzt geht es los zu unserer Schweinefarm, so wie es heißt, oh das zweite sieht böse aus, ähm, unsere Futterfarm, weil viel mehr als Pilze und Schweine kriegt die METRO leider nicht mehr hin hier unten, zumindest bei uns. Bereit. Bist du bereit? Dann los. Du setzt dich dein, Adjomst. Und du, Eugene, setzt dich dein. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht <lacht> klar. Dann los. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, schon. endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt bestimmt Spaß machen oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Okay, wir sind jetzt irgendwo zwischen zwei Stationen, die ich nicht verstehe. Ah, der Alexevskaya und Riga. Ja doch, die kenne ich aus dem Buch tatsächlich. Aber die hieß, glaube ich, ein bisschen anders. Aber na gut. Ich habe eine Infocard. Okay. Wir bekommen Verfolgung und hier gibt es anscheinend keine Journale, so wie es aussieht. Hier unten laufen einfach Leute entlang. Ja, der Markt kommt direkt nach Riga. das still. ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das, oder man muss von der Hanse sein. Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das ist ja eine richtige Action hier. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Gänge so belebt sind, weil... Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewska stecken geblieben. Ein Tunnel einsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewska ja vorbeiführt. Alexejewska, ja, genau. Ach, Mist, okay. Ich hasse diesen also gut, Peter, öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Hm. Es ist ein normaler Tunnel, vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und... Ich mag ihn einfach nicht. Ich habe so ein schlechtes Gefühl bei dem ehrlich gesagt mit der Ansage. Aber wir gucken jetzt mal. Der sieht mir aber nicht, nur nicht gut beleuchtet aus, der Herr. Ich soll vielleicht mal nachladen. Kann ich bitte aufstehen? Wir sollten Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. mir tun Sie leid. Kannst du sie nicht weinen hören? wenn meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem Los? Boris! Boris! Boris! Was? Was geschieht mit mir? Was? Oh! Jump! Ich habe keine Ahnung, was abgeht, aber... Anscheinend bin ich der Einzige, der wieder hier ist. eigentlich schon, weil dann habe ich mehr Platz. Ja gut, ich habe noch 5 Munition. Ich weiß nicht, ob das wirklich was wird. Hey, lässt du mir Boris hier? Okay, das Zielfenster bringt Feuchten. What the fuck? Ja, danke schön. Okay, links kann ich beide Schüsse abgeben, rechts einen Einzelschuss. Das ist etwas wert. Dafür kann ich nicht mehr zielen. Hey, willst du mich verarschen? Ich hab dich getroffen, du Arschloch. Ich frag mich, ob das gescriptet ist, dass der Typ äh, weg ist oder ob das ähm, mein Scheiß war, weil ich nicht gut genug war. Okay, das war's dann. Ich habe keine Waffe, nix. Oh, okay, sie sehen mich nicht. Alter! Anscheinend war es das noch nicht. Okay, anscheinend sind alle weg, von hinten. Ich komme, ja, ist ja gut. What the fuck? Okay, aber wir haben es geschafft, so das war ein bisschen komisch. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wortgeist drängte meine Furcht allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Mit einem Partner? Wer ja, bist du? Alles klar, Junge. Ah, das ist der Alte. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalie in gleicher Masse bekämpft. Auf Achom! Auf die Jeey. Junge. dich Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf deine Gesundheit. Atiom, auf dich. Atiom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodgain umhaut. <lacht> okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück. Und auf Atiom. Auf dich, Atiom. <lacht> Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich mich Tode, ich Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, jagte uns eine Horde Nosalis. Aber unser Freund Artiom war okay. Anscheinend hat der Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Daher schoss er auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Ich trinke ebenfalls auf einen so netten Gerd. Auf Wartion! Ich wünschte, die würde die Sperre bald aufheben. Ja gut, ne? Dann trinken die jetzt alle auf uns. Das freut mich natürlich. Aber ich würde sagen, wir verziehen uns mal langsam. Und, ganz wichtig, sorry, drei Tagebücher gibt's hier. Gab's da oben schon eins? Jawohl. Ich werde langsam gut. Was war das? Seltsame Schatten und Stimmen, Geflüster, Gewimmer, völlig geräuschlos und trotzdem halt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht. Aber von sowas habe ich noch nie gehört und ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten. Ja, würde ich auch sagen. So, jetzt ist die Frage, wo durchgehen wir? Hier ist nämlich nur wieder die Bahn, mit der wir angekommen sind. Und zurückgehen wir jetzt ja noch nicht. Das wollte ich jetzt nicht, aber ich vergesse immer, dass ich nicht ziehen kann mit der. Wunderschön. Alle leer. Ah ne, der liest den ersten Band. Okay. Ja, der ist noch nicht so weit wie wir, aber das, das geht natürlich. Hallo. Hm. Für sie einfach kaufen und schießen. What the fuck? Das sieht einfach völlig bescheuert aus. Und ich habe nur 8 Credits, also ist eh egal, was ich mache. Außer ich verkaufe eine Waffe, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Nein, nein, nein. Wir, wir bleiben mal so, wie wir sind. Außer... Hm... Wurfmesser. Und Granaten. Äh, will ich kaufen. Granaten sind eigentlich gut. Ich lasse es mal noch. Und ich stehe dafür wieder auf. Dankeschön. Wir lassen es mal noch mit noch mehr kaufen. Hi, Jungs. Ich habe da hinten gerade einen mit ins Gesicht geschossen. Ich hoffe, das ist okay. Ja gut, ich gehe ja zu diesem kleinen Creepy Kid. Soll ich ihm was geben? Ich gebe ihm was, komm. Ich bin ja schon da, keine Sorge, Kleiner. Ich hoffe, der rennt jetzt nicht einfach davon mit dem Geld. Da hinten sitzt er. Also, ich gehe. Wiedersehen. Ciao, Kleiner. Okay, ich gucke nochmal ganz kurz um. Wobei ich nicht glaube, dass hier nochmal ein Journal rumliegt direkt. Aber ich möchte einfach sicher gehen, weil ich will die nicht unbedingt verpassen. Leer, natürlich. Natürlich ist leer. hat nichts gemerkt ich habe keine Ahnung was es jetzt genau bringt aber okay jetzt habe ich einen Schlüssel Vielleicht finde ich hier noch raus für was. Ah. Okay, wir machen mal weiter. Ich glaube nicht, dass ich das direkt rausfinde jetzt. Ich mache mal kurz die Taschenlampe wieder aus. Oder auch nicht. Klar. So lieb kann ich nicht Nein sagen. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man ja Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Kriege ich das Geld, falls ich nicht bereit bin? Klar. Boah, jetzt habe ich 26. Hui. Okay, jetzt passiert nicht mehr viel mit dem Controller. Tagebuch. Nix. Also komm, ich sage, ich bin bereit. Ich glaube nicht, dass es noch besser wird. Wobei, habe ich Muni auf meiner Waffen? Auf meinen Waffen? Ich weiß gar nicht. Äh, ja gut, ich kann dem jetzt nicht einfach sagen, ich bin bereit jetzt direkt. Also, ähm, ich habe einen Schlüssel gefunden. Wer, wer spricht? Ah, da drüben. Sollen wir uns eine schöne Zeit machen? Sonderpreis für dich. Geht das? What the fuck? Vielleicht muss ich das... Oh, ich glaube, ja. Ich glaube, das darf ich nicht zeigen. Deswegen gibt es jetzt... Dann war das in Last Light. Jeder weiß, dass man nicht mit Niki gehen darf. Ihr Hintern ist wirklich ein starkes Stück. Ernsthaft? Sieht so aus, als <hums> ob seine Taschen entleert wurden. Das ist es, was man bei ihr bekommt. Hey, Baby! Nein, fick dich. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will nicht zu der... Ich weiß nur, es gibt irgendwo eine Szene, wo das geht, aber ich dachte, das kommt jetzt auch schon. Okay, das ist noch gesperrt hier. Es sieht so verdächtiger aus. Ich dachte, das geht vielleicht. Na gut, also. Wir dürfen nicht mit Niki mitgehen. Ich würde eigentlich gerne noch zurück in den Shop kommen, gleich, wenn ich noch weiß, wo der ist Der war doch hier irgendwo in der Gegend Tja, hier von mir aus, ne? Wo war denn hier der Shop nochmal? Ich lege mich zu dem ins Bett. Okay, nee, geht nicht. Ähm, ja, wo war der Shop? Gute Frage. Hey, das ist der kleine. <lacht> Irgendwo nee, hier hinten war nicht. Ach, deswegen kann man hier schießen. Okay, da, shop. Wow, bin ich gut. Also, ich hätte gern eine Waffe. Will ich eine Waffe? Ne, will ich nicht. Die habe ich eh schon. Die kann ich mir nicht leisten. Also, machen wir Anpassungen. In der Shotgun brauche ich keine Genauigkeit-Anpassung. Äh, hier wäre Ziel, ist mehr. Ich hätte eigentlich gern die, aber das kostet zu viel. Aber das wäre echt ein gutes Update. Also wir lassen wir es mal sein. Jetzt bin ich umsonst hier hinten nach hinten gerannt. Ähm Nein, hier komme ich nicht weg. Da muss ich doch. Ich frage mich jetzt nur gerade, für was wir den Schlüssel gefunden haben, ehrlich gesagt. Und ein Journal haben wir auch nicht mehr gefunden. Beziehungsweise ich hoffe nicht, dass ich eins übersehen habe, aber kann man sonst nichts machen. So, ich bin bereit, ja. Oh. Ich habe Eintrag 2 nicht gefunden. Scheiße. Wir haben in der Metro ein Sprichwort. Es gibt nichts Schlimmeres als einen zufälligen Begleiter, aber ansonsten kann man sich auf niemanden verlassen. Dieser Bourbon-Typ ist echt seltsam. Warum sollte er mich brauchen? Er kennt die Tunnels offensichtlich wie seine Westentasche. Irgendwer hat ihm erzählt, dass diese Scheiße bei mir nicht wirkt und er kauft sie mir ab. Ich selbst glaube nicht daran, aber er schon. Naja, bringt nichts darüber zu grübeln. Ich werde einfach nur froh sein, wenn er mich über den Markt bringt, ohne mich in einen dunklen Tunnel zu schleifen. Nein, ich habe mich so gut umgeguckt und ich habe es nicht gefunden. Ich hätte noch die Möglichkeit zu suchen, jetzt. Mann. Ich gucke nochmal hier hinten, sicherheitshalber den... Irgendwo muss die Scheiße ja liegen. Und das wäre halt so ein wirklich gutes Versteck, das Scheißort. Versteck hier halt, ja. Der wollte genau hier lang. Okay. das Journal eigentlich haben Wirklich Aber ich habe echt keinen Bock Noch ewig zu suchen Deswegen Das sind die Klos Ich laufe jetzt hier mal noch Ganz langsam durch In der Hoffnung Dass ich es noch finde oder so Ja halt die Fresse Ich komme gleich war oh, das sieht böse aus. Ich komme ja gleich. Ja, ich komme ja. Da ist es. Okay. Rieskaya. Zu Hause an der Messe hielten mir die Bewohner dieser Station immer irgendwie für Pechvögel. Ständig hatten sie Probleme. sei es ihrer Schweine, die sich irgendein Getier eingefangen hatten. Oder Alex in den Tunnel decken, Oder zu einer heftigen Feier ihrer Händler wegen eines guten Deals am Markt. Wodurch alles Geld versoffen wurde. Die Leute von Riga sind nett und gastfreundlich. Aber auch tollpatschig. Wir hatten immer Mitleid mit ihnen und haben uns auch ein paar Späße mit ihnen erlaubt. Denn wir waren etwas besseres. Wir von der Messe. Wir kannten das Leben. Und jetzt beneide ich sie. Sie leben in Frieden, haben nicht einmal von den Schwarzen gehört. Und selbst jene, die doch davon gehört haben, glauben es nicht. Sollte ich jedoch scheitern, werden die Schwarzen diese Station in Windeseile auslöschen. Und diese fröhlichen, tollpatschigen Leute mit ihrem friedlichen, tollpatschigen Leben werden tot sein. Es wird Blut und Leere geben. Ich muss mich beeilen. Okay. Kleine Nebengeschichte und somit haben wir alle alle, das ist cool. Ja, ich komme ja schon, chill. Äh, ich würde sagen, wir beenden die Folge gleich, wenn ich da vorne bin. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, ob euch das gefallen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann weitergeht. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit und Cheerio!